Willkommen zu dieser Demonstration vom sokrativ Socrative. Socrative ist ein outil, den online auch als App, können um iPhone oder iPad benutzt gehen, um multiple choice questionären zu machen. Kommen wir fangen direkt an. Wir setzen eine Situation vom Schüler. Ob Socrative.com wird der Schüler Student login aus. und muss dann in Room Name agieren. das von Lehrern definiert, er könnt ihr dann selber festlegen. Ich schon der Raum Eidosphäre gegründet. Nun muss ich als Schüler meine Nummer geben, das können wir richtige Nummern sein, das können auch ein Pseudonym sein, die Nummer werden wir nur gesehen. Aber schon geht das. die erste Frage, welche ist dieser Schauspieler, und wir kriegen an diesem Beispiel vier Alternativen, wir wissen, dass die Leute definiert, wir schicken diese Antwort fort. Die Antwort ist richtig, aber weiter geht mit der zweite Frage. Heute demonstrieren wir, wie wir einen freien Text können können, respektive eine einfache Antwort zur Rechnung 2 oder 3. Express ich die falsche Antwort an. An der Notiz sieht man, wenn es richtig die richtige Antwort als 6. So, zum Schluss können wir noch gewissen, dass von den zwei Frauen 50% richtig wäre. Wir weisen, wie so ein Test gemacht. Dafür braucht er den Teacher-Login und muss er sich selber seinen Account kreieren, respektive dann auch den Namen in seinem Raum umgeben. Wenn Sie das schon gemacht. Dann komme ich hier an das socrative allogen. Ich kriege dieses Menü prä präsentiert, wo es die geht, Quizzen hier zu definieren. Am Menü Hier Du siehst schon eine ganze Reihe ähm, Quizzen schon präpariert, die ich mit meinen Schülern gemacht habe. Hier ist eine Demo. Und der sieht doch hier, eigentlich gesagt ganz einfach aus. Also ich bin die erste froh mit den vier Alternativen und dann kann die richtige Alternative einfach anklicken. Bei der zweiten Frage sieht ihr, was für den Textfeld wo ich die richtige Anfang anzeige. Okay. So, gehen. So, also, haben wir einen dritten Frage dabei. Ich schon den zwischen Multiple-Choice, also wo der Schüler Alternative gewisse kriegt, zwischen, jo ein Nee froh, würde ich immer gern verzichten, weil so eine Menge an nicht pädagogisch ganz sinnvoll ist. Oder ein kurz Antwort, so wie hier im zweiten Beispiel. Kommen wir an Multiple-Choice, so wird an der ersten froh auch fair. Auch schon kriemmer wir hier im Textfeld, wo wir die Frage können. Kommen wir so mal, wie heißt der luxemburgische Staatschef? Alternativ kann ich auch, auf das Icon klicken und Klicke an ein Bild dabei setzen. Zum Beispiel wenn ich ein frohes Bild setze oder für mein froh zu illustrieren. Als erstes Alternativ können wir Claude Maijo gehen. Als zweite Alternativ können wir den Xavier Bettel gehen. Als drittes Alternativ können wir das Grand -Henri gehen. Aber ich könnte noch weitere Alternativen dabei setzen. Wenn das nicht durchgeht, kann ich mal Add-Answer auf noch ein, vier, fünf, sechs Alternativen geben. Kommen wir so mal drei Alternativen zu durch. Da gebe ich einfach die Anna hier weg. So, also muss ich dem System sagen, so wie wenig Froh, wenn ein Antwort besser gesagt, richtig ist. Wir wissen, dass das den Rondikon ist. Eventuell wäre noch zu einfach, dann gebe ich das hier so raus. Alternativ kann können noch eine Erklärung noch dabei gehen, für was der Grand Du Core dann die richtig einfach ist. Darüber verzichte ich nicht im Moment, an ich speichere einfach mal die Frage. Voilà, wenn ich das schon jetzt machen. Ich muss jetzt hier über Save und Exit klicken, und schon ist mein ganzes Quiz gespeichert. Wenn ich ihn starten will, gehe ich hier bei Launch, ich Quiz, der vierte Quiz, der nur noch gerade lebt, Will ich stoppen? Okay. Anders gibt gebe dann mein Demo, wo meinen Kanal zu starten. Logisch habe ich mich gefragt, welchen Modus ich den Quiz laufen lassen will. Ich weise nicht ich habe nur ein, der Rest von der ganzen ist selber raus. Den Instant Feedback, der das ist das, was ich auch schon schon dass die Schüler alle ersten Fragen singen im Rhythmus Dann wird agil und dann automatisch auf die nächste Frage. Das wird ein Beispiel von vier. Open Navigation, wenn der Datum wählt, da können die Schüler fischen sich an, handeln sich an die Frohe, gehen. also sie können auch, ob ein Froh von 400 vier Drohnen, wenn sie einen besser einfachen Affallen. An Teacher Paste, da das der ist der Lehrer als auch erst die erste Froh freischaut, du nur die zweite, du nur die dritte, und der Schüler muss genau an dem Moment dann, ob er Frohen und Einflug. Wie gesagt, ich hole in einer der Zeilen durch die drin. die Schüler können selber singen, also seinem Rhythmus durch die Questionnaire gehen. Die Gesundheit, das self explaining der könnte so in die Schüler -Nummer gehen, der könnt halt Shuffle Questions machen, dann, dann stickelt Den Computer sozusagen so frohen dann sie für alle Schüler an einer anderen Reihenfolge. Das ist besonders interessant für eine Prüfung, weil Schüler sollten wir in den Nähe setzen, dann sind sie nicht so einfach, wenn sie aufgucken können. Shuffle Answers also, ist auch interessant, da gibt die Alternative gemischt. Wenn er den Test also purmol macht, können da so, sowohl Frohen, wie auch die Alternative in all KS zufällig an Question Feedback, damit ihr könnt ob der Schüler nur tatsächlich nur alle froh, die beantwortet, direkt gesund wird, ob sie richtig ist oder nicht. Und ihr könnt halt zusätzlich noch erstellen, dass der Schüler zum Schluss seine Finale Bewertungen angewiesen kriegt. Das will nicht nur mal aus, Das heißt, man nämlich noch genau die Erstellung, die ich auch hier drin am Beispiel hat, an den Starten, schon nicht das los. Die Gefühle sind live, wie die Schüler hier, sich anloggen und wie sie dann hier Antworten können. Angehen. Wenn ihr da fertig seid, braucht ihr nur auf Finish zu drücken. Und da könnt ihr auch schon ihr Rapport ihr speichern, als Excel exportieren und so weiter. Ihr könnt aber auch zurückkommen hier in den Hauptmenü und ihr könnt die Anna-Kritzchen starten. Ich will dann all die Details herausholen, für die der Alarmendenkring schnell und froh so an die Klassenraum zu schmeißen, ohne die reise Quizze zu machen. Ich wollte tschüss nachher, auf der Space Race ein Quiz herausholen, den ich persönlich ganz gerne mit den Schülern benutzt habe, wo es auch einen geht, dieselbe Quiz zu den anderen Reisen zu können dann nur Teams machen, zum Beispiel so mal steck Und alle von ihren Schülern, die sich anloggen, geht automatisch auf die Feierteams zufällig abgedehnt. Ihr könnt euch einfach eine Bild und dann könnt ihr schon Last Weil Weil ist auch das, nicht dass das dann tatsächlich die Schüler, lo, in diesem Fall der Traumschiff, und alle von seinen froh dann geht der Traumschiff in ein Stück weiter. Das ist also ein ganz ludik Approach für die Schüler zu motivieren, immer um die Questionnaire zu machen. Ich selber habe Tote ganz viel gesagt, wenn ich zum Beispiel wollt, irgendwelche Vokabeln oder Theorie oder Rechenaufgaben mit den Schülern trainieren möchte, dass sie ganz schnell alle Sachen wiederholen, was Voilà, ich hoffe, das ist ein ganz kurzer Quiz zu Sokrativ der äh, dir ein bisschen Ich habe den Tool über Jahre gesagt und ich bin extrem zufrieden damit. Viel Spaß mit Sokrativ!